Anlässlich des 10. Jahrestages des Atomunfalls von Fukushima am 11. März 2011 hatte das anti plenum Hamburg zu einer Mahnware auf dem Hamburger Rathausmarkt aufgerufen. Über 50 Menschen kamen, um die Forderungen der Initiatorinnen nach einem schnellen Atomausstieg auf allen Ebenen zu unterstützen. In Redebeiträgen wiesen Rednerinnen der Umweltgewerkschaft und von IPPNW auf die Tatsache hin, dass die Folgen des atomaren Unfalls die Menschen noch lange begleiten werden und viele Menschen an radioinduzierte Krankheiten leiden. Die Entscheidung der japanischen Regierung, die verstrahlten Gebiete wieder zu besiedeln, um Normalität vorzugaukeln und die Gefahren herunterzuspielen, wurde scharf kritisiert. Die Gruppe Sand bekräftigte, der Atomare Unfall sei keine Naturkatastrophe gewesen, sondern ein Verbrechen. Sie sprach sich ausdrücklich gegen die radioaktiv strahlende Olympiade in Japan aus. Der BUND legte den Fokus auf die trotz Atomausstiegs weiter stattfindenden Atomtransporte durch Hamburg. Robin Wood wies darauf hin, dass der Atomausstieg keiner ist, solange die Versorgungsanlagen der weltweiten Atomindustrie in Gronau und Lingen weiterlaufen. Tsushima, Die Kundgebung wurde durch Musik- und Straßentheater begleitet. Mit einer Schweigeminute erinnerten die Beteiligten an die Opfer des Tsunamis und des atomaren Unfalls.